Ja, hallo, willkommen. Ähm, wir haben ein paar Garten-Updates. Wir haben zum Beispiel Wasser gelegt mittlerweile. Da können die Hunde drin da haben wir die Wanne ein bisschen vergraben. Und wir haben die ersten Hochbeete stehen. Ja da sind auch die ersten Sachen eingepflanzt, deswegen machen wir ihn täglich ja die Blättchen runter, damit wir sehen, wann da mal was rauskommt. Wir haben die Solaranlage mittlerweile stehen und die betreibt auch unser gesamtes Haus mit Warmwasser. Sehr, sehr vorteilhaft. Und der ganze Erdaushub kommt von da hinten, damit wir das Ganze gerade hinstellen konnten. Flupp, da ist der neue Haufen. Da wachsen Disteln drauf aktuell, ein paar Brennnesseln und äh, was auch immer die Pflanze ist. Aber ich habe Jauchen draus angelegt, zumindest aus den Brennnesseln und diesem anderen Zeug. Und ja, die machen sich bis jetzt ganz gut. Drei Tage sind die alt, sehen ganz gut aus. Die sind übrigens mit einem ganz normalen Pürierstab zerkleinert, dadurch geht das Ganze schneller. Und die sind natürlich dann am Ende zum Düngen, bzw. als Pflanzenschutzmittel, als Natürliches hier im Garten verwendet. Ja, im Kompost haben wir angelegt, wir haben Minze entdeckt, wir haben andere schöne Sachen, von denen ich nicht weiß, was es ist. Und die Sitzecke unter der Solaranlage, da kommt später noch eine Veranda rein. Dazu gibt es natürlich ein Update, wenn die fertig gebaut ist. Und wir haben hier noch mehrere Flächen, die ich auch mit einem Garten dann bestücken möchte. Das ist das erste Beet, was wir angelegt haben. Und das ist das ganze Gartenupdate. Danke fürs Zuschauen.